Jo, so, meine Freunde, mein hier und heute im unseren jetzt geht's darum, wie ich von jemand anderem, bzw von meinen Abonnenten einen Account vorstelle. Es soll ein nice Account sein. Er hat mich angeschrieben. Ich meinte, ich soll mir den Account mal vorstellen lassen, wie ist das, ich meine, ihr feiert das ja auch sehr. Auf meinem Kanal sind eigentlich so Fortnite, wie es das um halt meine Spezialitäten, sage ich mal. Und ich wollte einfach mal einen Account vorstellen. Und diesen Account hat er gesagt, darf ich verlosen. Dann braucht er nicht mehr, ich will kein Fortnite mehr. Und dann hat er eh einen anderen Account, hat er gemeint. Und er hat halt zwei oder vier Accounts, den einen wollte mir zeigen. Ich würde sagen, schau mal auch erstmal die Welt hat. Wie gesagt, ich habe gesagt, habe ich einen Tradercode namens Manorali a.k.a. mein YouTube-Name könnt ihr ganz easy, finde benutzt meine Freunde und jetzt ja, schon erstmal was er sich selbst hat auch okay, die Welt, Das ist doch super, ne? Ja, ah, wir gucken erstmal mal, hat er hat er irgendwas Neises, hat er irgendwie um Totenschwäger? Schauen wir mal. Wie gesagt, ich habe noch gesagt, das ist das letzte Video der das, das letzte Video, also mein mit dem Rauschen im Hintergrund meine alte Playstation weil ich verkauft das, ich bin so, ich bin eine neue Kauf, ich ja auch schon erwähnt, so ich habe jemand schon Angst, dass und meinte halt schon, wo ich kann mir die Play abholen und so, hab bloß noch kein Geld, was mit diesem Ausweg so, wir gucken erstmal, hat der Kollege hier ein nice Gift? Er ist ja 11 Sturm 25, okay. Oh, er hat Totenfärbung nicht schlecht. Der Toten nicht. Er hat ist nicht so nice. Äh, er spielt halt sehr, nicht so. Na ja, gut, was soll ich sagen? Er hat sich seinen Vater Wie sicher sind nochmal diese Röntgenstrahlen? Alter, doch nicht. Helden, zeig mir mal deine Helden. Mehr brauchen wir ja, die Welt nicht angucken. Er hat den Brannix x Child Ranger. Den, die wollen Wendiger die kenne ich gar nicht. Aber sonst eigentlich alles. Aber es war's in Reddy Welt, ja. Wir wollen ja nicht so in Reddy World, wir wollen in Battle Real schon. So, wie gesagt, er hat Reddy Welt und Real, Royal Diesmal kommt, könnt ihr verlosen. Warte, tun wir am Ende des Videos. Und ich werde mich jetzt dran Jetzt kommt Battle Royal jetzt kommt... Ich hoffe mal, dass er irgendwelche kranken Kindes hat oder irgendwas krankes. Allgemein. <lacht> er hat er gemeint, drauf, Formate, das ist irgendwo drauf. Ach, drauf. mal, dass es was nice das ist. Okay. Der ist Level 19 und Battle Pass Spiegel. Ich würde gehen gesagt haben, ich den Namen zensieren, da Fortnite allgemein ist, alles verboten ist, was ich ihn eigentlich tue. Und diesen Account werde ich sowieso verloren an einem Match noch anschreiben, er darf nicht anschreiben, ich muss dann ein Tuch schicken, dass er ist. Aber wir schon erstmal alles klar. Okay, wir gehen jetzt mal auf Shop. Okay, ich hoffe, jetzt geht der Richtigkeit, das ist doch von Account, weil kommt ja eh nicht. Okay, was ich schon mal gesagt haben. Komm 565, nicht schlecht. Okay, 55 Sieger in Solo, 119 Siege in Stoich und 98 die Siege im Team LTM hat das 64-Sieg auch Brauche ich mir glaube ich jetzt ausrechnen. Ah, okay, und das ist mein Creator-Gut, meine Freunde. Er meinen hat sogar mal Creator-Gut reingenommen, ja, was als Ehrenbruder. Den könnt ihr auf jeden Fall benutzen. Ja, das wäre eine echt, echt geile Aktion. So, was ist das? Das ist sogar neu ja. nicht schlecht. Okay, ja, den Shop brauche ich jetzt nicht weiter. Ja, brauche ich jetzt nicht weiter was zu sagen. Wir gehen jetzt, wir switchen jetzt mal äh, zu seinem Spind. Hey, <lacht> er hat echt Karaxes Marotier, okay. oh mein Gott. Aber wir gucken erstmal, was hat er für Skins er hat? Wir schauen erstmal was er für Skins hat. Er hat Verwüster. schlecht, habe ich mir auch gekauft. Gibt schild auch so. Aber deswegen habe ich ja auch gegönnt. Auf jeden Fall, nice skin. Stormtrooperin. Jetzt nicht so mein Skin. Finde ich also no skin, hat doch wirklich jeder. Gefällt mir jetzt nicht so. Aber naja, dann hat er eine Schiedsrichter. Man werden wir ganz angesagt. Ja, ist auch nicht so mein Favorit, gefällt mir auch nicht wirklich so. Aber naja, dann kommt es hart und direkt. Ist ein das Skin. Wollte ich mir eigentlich damals auch kaufen, aber dann, wo ich den nicht erkaufen konnte, danach war oh ja, er für mich einfach nichts mehr. <lacht> Man kennt's. Und wurde Verteidigerin. Man kann auch sehen, sie hat zwei Varianten. Nicht schlecht, gefällt mir der Skin. Überlebenskünstlerin. Ja, den Skin habe ich auch. Den hab ich damals sehr gefeiert. Taxifahrerin bzw. Box habe ich auch auf meinem Account auch sehr selten. Den Bunnymoon-Skin. ist mein Fall? Pfeil. Fall, ich jetzt auch nicht so. Eher ja, so No-Skin. Dann dschungel äh, habe ich auch auf meinem Account. Fühle ich jetzt generell auch nicht mehr so. Dann den kommando skin Ja, den hat man auch sehr viele trier Habe ich jetzt generell nicht, weil ich fahre auch nicht so. Bisschen, hau sieht er schon aus. Und wenn ihr gerade viele haben dann kaufe ich mir auch keine Skins. Gerade wenn ihr alle viele hat. Den Kürbis-Skin, weil der ist jetzt relativ selten geworden. Der ist Relativ selten geworden. Wer ihn hat, nicht schlecht. Aber mir gefällt jetzt Skin trotzdem nicht, wie ich gesagt haben. Dann, dann Lightshow hat er, Feichenkriegerin. tribe skin den Sushi-Meister. Jetzt nicht so mein Skin, fahre ich nicht so. Name. Ich weiß nicht, was ich sonst schon Kaufen kann. Schade um Geld. Ich habt ihr auch. Nicht schlecht. Ich Killer. Aber Skin. Royale Ritterin. Sie sind zwei Battle Pass. Ist da. Rotasi Säuberin. Halle also sie gehabt. Hyperion. Jetzt nicht so mein Fall. Aber kann man sich gönnen. Hartbomber. Easy. Den muss jeder haben. Oh, jetzt ist auch nicht so mein Favorit. Er ist so hässlich, wenn ich ehrlich bin. Fake Adidas-Schuhe. <lacht> so, dann halt. Ganz Battle Pass Skins hier, dann sind wir bei Tomatenkopf, er hat auch zwei Varianten, war absolut mein Favorite Skin damals. Dann hier nochmal Soja, äh, wie gesagt, Battle Pass Skins, die kann ich jetzt ja switchen. Dann haben wir den Agila Ausputzer, aka den Fußball-Skin. Seine Varianten brauche ich jetzt alle durchgehen, ihr wisst Bescheid. Klau Knappel, Schlagprofi, ja, auch kein schlechter Skin, gefällt mir auch sehr. Schaffnerkin, hab den habe ich selber nicht schlecht, dann halt die ganzen Battle Pass Skins hier. Oh, den Rebel den habe ich auch den, äh, den Rebel Skin. Wegen dem Backpack kann man sich gönnen auf jeden Fall. Dann halt der geraubten, alles klar, aka Hasen Skin. Kann man sich gönnen, Triad Skin. Aber gefällt mir die Inner trotzdem gar nicht. ganze ganzen Battle Pass Skins wieder. nekorum V hat auch zwei Varianten, ne, sogar vier Varianten, stimmt. Bei den nekorum Mann wo das ja vier Varianten. Ja, kann man sich gönnen, habe ich jetzt nicht gegönnt, weil da ist nicht selten. Jetzt kommen wir wieder die ganzen Battle Pass Skins, dann haben wir wieder den... Night Nightrider, ja, no skin, nicht so mein Fall. Chatham Scale würde ich mal wieder sagen. Wenn ich das Europaket Paket kann man machen, habe ich mir auch gegönnt. Dann Gaunerin, nice Skin. Funke Spezialisten, Season 2 Battle Pass um die 5 Euro Paket. Und dann kommen so wir Feuerwerks zu Feuerwerksbeauftragte. Ja, nicht so mein Fall, würde ich mir jetzt nicht kaufen. Dann haben wir Elmira. Ja, kann man sich gönnen, aber nicht spielen nur ein, zwei Mal, danach auch nie wieder. Ja, die ganzen Battle Pass Skins wieder, dann den Halo Skin. Ehrenbruder aufgesattelt, aka Battle Pass. Dann kommen wir zu Blitz. Den skin habe ich auch. War mal selten, aber jetzt sind die nicht mehr selten. Bräunungsspezialist. GG für deinen Namen, Bruder. Kann man sich gönnen, muss man aber nicht. Weil jetzt nicht so. Klugs da. erst ist selten, sagt man so. Dann haben wir DJ Yonder. Battle Pass. Vollstrecker habe ich nicht. So, dann haben wir den Vertix. skin habe ich generell auch. Battle Pass. Input Battle Pass, -Skin. dann haben wir den Schlachtenhund, kann man sich gönnen oder Ritterin, aka No Skin kann man sich auch gönnen, aber hat jeder Und dann halt hier die Welt Rex habe ich auch. Ehre. Leviathan, ein Ehrenbruder Skin habe ich mir leider nicht gekauft, weil ich dumm war dann Love Ranger. Den Magnus habe ich auch. Alle beide hier, Ehrenbruder Nussknacker habe ich auch. Ehre, den Oben Skin Power -Court. war selten, hatte ich auch gehabt. Fall ich ja jetzt nicht so. <lacht> Rück, Raptor Auftrag habe ich auch. Ehre. dann halt hier wieder die Welt Battle Pass. Heim, Heim, keine Ahnung, war vor ein paar Tagen im Shop, kann man machen. Fällt war auch vor ein paar Tagen im Shop, sind so meine zwei No-Skin-Favoriten hier. <lacht> so, dann dunkle Reisender, den Rift und den Dino-Command, ist relativ selten gefunden, der, der, der Skin. Oder was habt ihr? Dann den juden ganz simpel, ganz schmackhaft, dann der Besucher, dann den Deadfire, den Skin habe ich gar nicht. Der Skin ist auch relativ selten, obwohl er so hässlich ist. No joke. Carbide, Kalmeti, Zabellika-Skins und zu so gut. Letzt, den besten Skin auf diesem Account, das ist der Schwarze Ritter. fällt mir auf jeden Fall, eher ein Skin. So, Backpacks brauche ich jetzt nicht angucken, oder? Soll ich mal kurz durchswitchen? Ja, halt eigentlich alles so, ja, meistens. Das habe ich jetzt nicht, weil ich dumm Man ist nicht gegönnt. Ja, aber sonst kann man sich ja vorstellen, was es für Backpacks sind. Dann kommen wir direkt zu den Gags. Wir gehen erstmal ganz runter. Taktische Spaten, von der v kann man sich gönnen. Äh, relativ shit. Sauberer Schnitt, auch nicht schlecht, kann man sich gönnen. RDW Hacke for free, kann man machen. Ehre äh, an Fortnite. Ähm, Hacktraining, nicht so mein Fall, schade ums Geld. Schneide Zahn hatte ich auch gehabt, und habe ich auch noch. <lacht> Schläger habe ich auch, Ehre. Und dann haben wir hier den, aha, Silberzahn. Nicht so mein Fall, werde ich mich nicht kaufen. Hacker die habe ich auch Ehre. Da die schöne Schaufel, habe ich auch. die köppen ja, schön Gold, gefällt mir, aber jetzt nicht so mein Fall, werde ich mich nicht so kaufen die glücklich hacke habe ich auch ehre und dann hier diesen football diese football hacke ist jetzt nicht so mein fall schade schade schade Schicksalrahmen, auch nicht so mein fall dann halt battle pass rettungspaddel ah, würde ich mir nicht um den kaufen wollen dann reben ja komm machen schöne schöne axt an rasierschnittig von dem Vertex skin gefällt mir auch nicht so battle pass battle pass dann pümpel hacke ja A.K. ninja hacke kann machen dann hier karotten auch nicht so meine hacke fall ich ist auch nicht so Battle Pass, Battle Pass und dann kommen wir zur Kuppelhacke. Dann kommen wir zur Lebenserhaltung, ja die ist relativ selten. Battle Pass, dann kommen wir zur Marshmallow hacke die hat gefühlt jeder, aber hier ist nicht, weil ich finde sie immer nicht nice, aber wie gesagt, kann man machen für das Geld. Dann Battle Pass wieder, dann haben wir Glattrasur, auch eine relativ seltene Hacke. Der Rest einer der OG-Hacken derzeitig. aber nicht schlecht. Die gefällt mir auch die Axt, aber habe ich das hab nicht gekauft. Wenn, ich, wenn die jetzt rauskommen würde, ich würde sie mir auch nicht, man kennt's, weil dann hat einfach jeder das Bescheid. Dann Geist, hat gefühlt jeder, ganz simpel, ganz entspannt, kann man machen. Footballtor nicht so mein Fall, schade ums Geld, gerade Hacke. Dann Filet Hacke, ja, kann man machen, die gefällt mir sehr. Battle Pass haben wir wieder hier. Dann haben wir traurig Drachenzahn. Den Drachenachs, okay, die habe ich auch ehre. Dann den Cliffhanger habe ich auch. Dann den Brecheisen, konnte man sich freischalten. An die, die das nicht wissen. Dann die Drift -Hacke, Battle Pass, dann den habe Hat eigentlich auch hier. die Magnus Hacke. Ja, die habe ich jetzt generell nicht. Kann man auf jeden Fall machen. Nicht schlecht. Dann halt oh, Axt der Ronnie, alles klar. Kann man sich machen, der Axt ist eigentlich nicht schlecht. Genau, gefällt mir sehr. Axt, Kalibur, man kennt. Dann wieder Ballonhacke, dann Beschlag Hacke, Habe ich auch, hat eigentlich auch wieder OG, beziehungsweise jeder dabei hat. Battle Pass haben wir wieder hier, dann Fake Schöner Hax, gefällt mir sehr. Äh, Battle Pass, dann kommen wir wieder zur zu Orakelhacke. Ja, genau, die gefällt mir sehr. Kann man auf jeden Fall machen. Dann haben wir den kleinen Mampfer, hat auch gefühlt jeder. Jingo, äh, Jingo Bang, eine wirklich nice Axt. Die sollte also die empfehle ich wirklich. Die habe ich mir auch gekauft, der ist auch relativ selten die gefällt mir sehr, die Reinen Goldhaft, gefällt mir auch sehr, sehr, sehr, sehr tolle und habe ich mir auch gegönnt. Dann haben wir wieder die Global Hacke, ist eine sehr nice Hacke, habe ich auch gegönnt. Ja, Battle Pass, ac battle Pass und zu der besten Axt natürlich, Rache des Marodeurs, die seltsamste Pickaxe in dem Game, gefällt mir wirklich sehr, das ist eine sehr geile Hacke. Habe ich jetzt leider nicht, aber die ist echt nice Das ist wirklich richtig geil. Dann haben wir sind Sensor, ganz Sample hat auch wirklich jeder. Dann Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass und Battle Pass. Okay, jetzt aus den Hacken, das ist wirklich ein sehr schöner Hacke, muss ich sagen. Wir gehen zu den Kleidern rüber. Wir haben ja schon den Marco Kleider. Diesen sind zwei Kleider. Oh, was hatte ich hier? Heiser Stücken. Ja, müsste ich, würde ich mir jetzt nicht um den kaufen. Ich haben das Geld. So, dann haben wir wieder Battle Pass. Ich switche ja mal durch. Was hat er hier? Planetenwunder. Ja, das ist ein nicer. Magische Schwingen hat auch wirklich jeder. Aber nicht so mein Fall, Digga. Also hier, ich bin voran. Ach, das ist dieser, Omen, oh man, ja moin. Sagen wir was, das ein Kleider gewesen. Dann haben wir den Rabenkleider. hat auch jeder, wirklich jeder, aber gefällt mir jetzt nicht so. süß. Kram kann man sich gönnen, nicer, wirklich sehr nicer Kleider. Das selten, ich kenne den Kleider gar nicht. ein Fahrerkleider, ja, würd ich würde ich wirklich unbedingt kaufen. <lacht> das war es für den Kleider, den Rest kann man sich ja schon erdenken. denken. Äh, wir schauen mal zu den Tarnungen. Heiß und kalt, Ah, oh, das ist so mein Fall, Digga. aber... Ah, Digga, warum kaufen sie so eine Hacke, oder ist sie aus dem Battle Pass? Ich weiß, so, dann schauen wir mal auf jeden Fall diesen OG-Spanner. Schauen wir bei den Dance-Moves mal nach. Okay, was hat er hier? Kennt man? Hey pose habe ich auch. Genug. ruf zur Schlacht. Ja, Und ja. habe ich auch. ist ein OG-Dance-Move. Wurde gerade aber gestern im Shop nicht zu meinem Ding, weil ich will dich ohne kaufen. Ganz mit Klatschen. Hat wirklich jeder. Max Jubelstimmung. bestimmung Auch wirklich jeder. So hat er den noch hier alles aufholen. Oh, gefällt mir auch sehr. Am Wasser gebaut. <lacht> habe ich auch einen Dance-Move, ist ein sehr nice Move. Sehr nice Dance Move. das ist scheiße Voll ablachen habe ich auch. Nice. Pumpernickel. Ah, würde ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Raketentrayer, ah, würde ich jetzt auch nicht unbedingt kaufen. Welche Schräglage hat auch wirklich jeder. Habe ich auch sehr geiles Match schon mal gesehen mit diesem Dance-Move. Dann so bei einer war selten jetzt nicht mehr, der wird auch nicht mehr so, Den wir Depp, OG, man kennt, Glatterhaft hat auch auf Ehre, Schmackhaftiger habe ich auch. Dramaglocke, den ich mir nicht irgendwie drauf. Kasachok, das ist auch so ein Tanz, den brauchen wir uns eigentlich nicht gönnen. Na, aber schauen wir mal weiter. So, der fällt ich auch. Eeeh, ja, kann man sich immer noch gönnen. Breakdance, habe ich auch. Maka, so halt der Pass, der Roboter, Battle Pass und Gute letzt Elektro Staffel. Das ist ein sehr nice Move. Dance Move hat aber auch wirklich jeder. Auch nur weil er so nice war. Und man damals noch keine Dance-Moves gab so wirklich. Doch hier zu so guter Letzt wollte man nochmal hier gucken. Sonst hat er ja das bräuchte dann bräuchte ich kurz durchswitchen. Hier ja. meist haben einfach das gleiche, die sind alle kostenlos. Außer also und, 1 und mit der Rabenfrau. Ja, bräuchte ich eigentlich durchswitchen, Switchen. Warum jetzt nicht Battlefast? sehen, wollte ich noch erwähnt haben. kann ich nicht gönnen. Ja, würde ich sagen, Jungs was ihr machen müsst, diesen Account zu gewinnen, liken, Jungs, abonnieren, aktivieren und wirklich kommentieren, Hashtag-Account. Dann könnt ihr auf jeden Fall mitmachen Jungs, ich werde einen ausreden und dann ich auch den aktivsten auslösen. Ihr könnt immer in Kommentare rein spammen, ihr könnt alles tun, ihr könnt dieses Video teilen, natürlich eine Ehreaktion. Aber ich würde sie jetzt nicht so weit rausziehen, ich würde einmal gesagt haben, dass ihr diesen Account gewinnen könnt. Und die Prinzipien habe ich jetzt erklärt Jungs und würde ich sagen Jungs, bis zum nächsten Mal Jungs und haut rein und ciao.